Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema des Messenger Postfachs auf Facebook auf der Fanseite. Und wenn dich interessiert, wie du das administrieren kannst, wie du deine zum Beispiel FAQs dort hinterlegen kannst, mit ein paar ganz einfachen Klicks, Fragen und Antworten, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht es weiter. Heute geht es ums Thema des Postfachs von Facebook, von der Fanseite. Und zwar geht es da um die sogenannten Standardantworten, die man geben kann, und auch um die Verwaltung. Und jetzt nicht gleich erschrecken, ich zeige dir danach auch noch das andere Design, weil ich habe heute festgestellt, dass ich auf meinem zweiten Account, wo ich die Videos drehe, schon das neue Design aufgeschaltet bekommen habe und deswegen nicht gleich erschrecken, weil das haben nicht alle. Aber ab September gemäß Ankündigung von Facebook eineinhalb Jahre später nach der ersten Ankündigung kommt dann dieses Design. Dann wechsle ich doch gleich mal auf den Screen. Hier seht ihr die Übersicht. Wie gesagt, das ist das neue Facebook Design, also nicht erschrecken. Wir haben hier auf der linken Seite die Navigation. Das Ganze ist für mich ein bisschen aufgeräumter. Aber das Problem ist, dass man noch nicht alles findet darin. Also wer die Möglichkeit hat, hier oben rechts auf diese drei äh, oder auf dieses Dreieck klicken. Beim alten ist es auch so ein Dreieck und dann steht, ob man wechseln kann oder nicht. Wer damit nicht klar kommt, der kann entsprechend wechseln. Also das ein kurzer Hinweis. Jetzt geht es aber in den Seiten um die entsprechende Postfächer und zwar haben wir hier das Postfach. Ich wechsle gleich mal zum Messenger. Dieses Postfach nennt sich auch Inbox und hier kannst du relativ viel machen und zwar vor allem auch sehr gut verwalten. Gehen wir mal davon aus, dass du jetzt mehrere Personen im Unternehmen hast, fünf, sechs Leute, die zuständig sind, dann kommt eine Anfrage über den äh, Facebook Messenger und dann kannst du zum Beispiel hier oben äh, eine Unterhaltung zuweisen, jeder Person, die Redakteurin oder Redakteur ist. Und damit kannst du natürlich super gut administrieren, das heißt, ich kann es jetzt dem Roger Ruckstuhl zuweisen und dann kann der Roger Ruckstuhl entsprechend äh, darauf antworten. Ich kann es aber auch mir selbst zuweisen, kann dann der Person antworten, das ist irgendwie eine, äh, eine Anfrage, die mal gestartet wurde, als ich meinen Messenger-Bot direkt gerade eingerichtet hatte. Das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, zeige ich dann auch mal noch mit ManyChat, wie du eben entsprechend auch ein bisschen äh, FAQs arbeiten kannst für die häufig gestellten Fragen. Und das Schöne daran ist, du hast hier, wenn du dein äh, Instagram-Konto verknüpft hast, ebenfalls auch die Instagram-Nachrichten hier, äh, die du abrufen kannst und auch direkt antworten kannst darüber. Und hier hast du auch den Hauptordner und erledigt und äh, Spam und wenn wir jetzt zurückgehen zum Hauptordner des Facebook Fanseiten Messengers, dann kannst du hier auf den grünen Haken klicken und dann hast du sofort alles äh, erledigt, was mit dieser Person zu tun hat und um diese Unterhaltung wieder zu finden, gehst du hier auf entsprechend erledigt und dann hast du hier diese Unterhaltung wieder drin. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Instagram. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ist eh eine Spam-Nachricht erledigt. Und dann haben wir hier diese Nachricht in erledigt drin. Hier funktioniert noch nicht alles ganz genau so. Also teilweise ist es problematisch, wenn du ein Video geschickt bekommst über Instagram, dass du das hier anschauen kannst. Aber auch das kriegen die wahrscheinlich irgendwann mal noch gelöst. Dann zusätzlich hast du hier noch die Comments and more. Ich habe das schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Und was wir uns jetzt aber genau anschauen, ist dieser halbwegs äh, gut funktionierende Messenger-Bot von Facebook selbst. Und zwar hast du hier die Abwesenheitsnotiz. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit du es auch siehst. Die Abwesenheitsnotiz, eine Sofortantwort oder Fragen an potenzielle Kunden. Dann hast du hier häufig gestellte Fragen, FAQs, die du schon abarbeiten kannst. Du kannst hier reagieren auf Facebook mit Seite empfohlen, Seite nicht empfohlen, was auch immer. Und hier hast du eben die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen ja, schöner zu gestalten. Wenn wir hier die Sofortantwort mal einschalten, dann hast du hier ein Timing drin, was du einstellen kannst. Du kannst diese Sofortnachricht beantworten bzw. bearbeiten und kannst diese Sofortnachricht auch für Instagram einstellen. Das heißt, wenn die Leute zum Beispiel dir eine Nachricht schicken und du jetzt zum Beispiel drei Wochen oder so in den Ferien bist, dann kannst du hier eine Sofortnachricht schicken. Sorry, wir sind gerade in den Ferien. Wir begrüßen euch dann und dann wieder. Muss man natürlich auch, ich sag mal, administrieren, weil wenn man von den Ferien wieder zurückkommt und dann eine Woche später diese Meldung immer noch kommt, wenn man das allererste Mal angeschrieben wird, dann ist das natürlich eher suboptimal. Dann hast du hier Fragen an potenzielle Kunden. Das ist jetzt offenbar eine neue Funktion, die bei mir noch nicht freigeschaltet ist. Gut, dann gehen wir halt zum nächsten über zu den häufig gestellten Fragen. Das sind so die FAQs, die du bearbeiten kannst. Und diese häufig gestellten Fragen, das sind ja so diese Standardfragen, die kommen, wenn man zum Beispiel, ich gehe mal kurz auf Facebook. Dann schauen wir uns mal irgendeine Seite an. Da ist jetzt gerade kein gutes Beispiel. Hier kann man keine Nachricht senden. Na, noch ein kurzes. So, jetzt bin ich hier auf meiner... Seite und ich habe jetzt den Messenger-Bot bei mir hinterlegt mit Manichat, aber normal würde hier das Fenster aufgehen und dann würden so Standardfragen stehen, wie zum Beispiel, zeig mir deinen Standort, ich habe eine Frage und so weiter, die sind ein bisschen komisch vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und diese Fragen kannst du hier entsprechend bearbeiten und Fragen und Antworten hinzufügen. Jetzt muss ich es noch ein bisschen kleiner machen. Hier eine Frage stellen. Dann die entsprechend automatisierte Antwort hinzufügen. Und dann haben wir hier noch einen Anhang und du könntest noch einen Button hinzufügen. Und ich kann dir zeigen, wie das funktioniert: nämlich bei der äh, Swiss Volley Beach. Swiss Volley Beach Schweizer Meisterschaften in. Luzern, wo ich das Livestreaming mache. Und wenn ich hier jetzt eine Nachricht schicke, dann habe ich hier schon diese Antworten bzw. die Fragen, die gestellt werden können. Hier haben wir zum Beispiel Spielplan und Resultate. Jetzt geht es einen Moment, bis eine Antwort kommt. Den Spielplan findest du auf unserer Webseite. Klicke dazu auf den Button Mehr Fragen und Antworten im Messenger-Menü. Das Messenger-Menü kannst du ja auch auswählen. Also hier auf der rechten Seite ist schon automatisch zum Menü hinzufügen. Das heißt, da wird äh, ein neues Menü hinzugefügt. Und das findest du unter diesen drei Strichen, wo du dann auch noch die anderen Fragen entsprechend stellen kannst. Dann kommt hier eine Antwort auch bei den Spielerinfos. Das sind einfach so Standardfragen, die du hier stellen kannst und eben auch beantworten kannst. Oder ganz wichtig auch die Corona-Information in Deutsch, Französisch und Italienisch noch aufgeführt. Und wenn man hier auf die Webseite klickt, dann kommt man direkt zu diesem ganzen Konzept. Das also zum Thema der Inbox, die ist relativ gut zu bearbeiten. Wie gesagt, schau, dass du definitiv diese Fragen hier hinzufügen kannst. Und jetzt gehe ich mal kurz auf mein anderes Profil. Ziehe mir das Ganze schnell auf den Bildschirm. Ihr seht es jetzt noch nicht. Ich wechsle mal schnell das Fenster. So, genau, das ist jetzt also mein Privatprofil. Da gehen wir jetzt hin auf die Fanseite wieder. Hans was Heiri, das ist ja meine Test-Fanseite für all das, was zu testen ist. Ihr seht, das ganze Design halt eben das Alte. Ne? Dann haben wir hier oben das Postfach. Und dann sieht es im Prinzip fast gleich aus vom Design her und so weiter. Und äh, auch hier die Möglichkeit, das Ganze mit dem Haken zu setzen. Hier auch äh, Ändern in Hauptordner erledigt und Spam. Und wie gesagt, wer dieses Profil oder beziehungsweise diese Ansicht nicht haben möchte, der kann mal versuchen, hier oben rechts auf die Drei, auf dieses Dreieck zu klicken und irgendwo zu schauen, ob man eventuell sich äh, wechseln kann auf das neue Design, weil ab September ist es ja Pflicht. Dieses Design und deswegen macht es durchaus Sinn, vielleicht schon vorher mal reinzuschnuppern. So, ja, das war's wieder für heute, Dienstag. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, über Likes. Gebt mir einen Daumen hoch auf YouTube und eben auch auf Facebook, wo ihr auch immer gerade zuschaut. Und nun wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche und viel Spaß beim Umsetzen.